Hallo und herzlich willkommen auf dem Fahrradkanal. Ja, ich möchte erst einmal einen Tusch äh, ausspielen. Und zwar für den 500. Abonnenten. Ich freue mich sehr, dass ihr mir in der ganzen Zeit so treu geblieben seid und so viele Abonnenten meinen Kanal äh, angenommen haben. Und deshalb zur Feier des Tages, zum 500. Abonnenten möchte ich eine kleine, besondere Ansprache halten. Wie gesagt, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass mir alle, einschließlich der 500 Abonnenten, bis jetzt gefolgt sind und mich und meinen Kanal abonniert haben. Ich hoffe, dass ähm, die... Videos regen Anklang gefunden haben, beziehungsweise vor allen Dingen ähm, zum Nachradeln angeregt haben, denn das ist eigentlich mein Hauptanliegen, und zwar, dass die äh, Leute draußen, äh, beziehungsweise die meine Videos sehen, äh, Lust bekommen, ihr Fahrrad zu schnappen und rauszufahren in die schöne Natur. Ja, das Gute liegt so nah. ein altes Sprichwort. Man braucht meistens gar nicht so weit fahren. Deshalb gibt es auch sehr viele Videos, die hier in meinem Wohnortumfeld sind. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen und ja, hier im Umfeld gibt es sehr viele tolle alte ehemalige Bahntrassen, die zu ganz tollen Radwegen umgebaut worden sind. Ich hoffe, dass die die weiteren Videos, die ich machen werde, auch weiterhin so regen, tollen Anklang finden werden. Ja, wie gesagt, nochmal von dieser Stelle aus äh, herzlichen Glückwunsch zum 500. Abonnenten und vor allen Dingen bleibt mir treu und weiterhin gerne viele Abonnenten. Und äh, ja, winke, winke, bis zum nächsten Video. Und tschüss.